Hey, ich du wäre, Rutsch. will ich Julian abschlachten. Dein Ernst? Echt jetzt? Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir... <lacht> Junge! Like. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Pitforge mit Geotrix. Hallo Heute nehmen wir mal wieder, ähm, was, wie heißt das nochmal? Wenn ich du wäre, genau, wenn ich du wäre auf. Ja Ähm, 2.0, ich hoffe, es gefällt euch Und wir gehen und was, in die Warzone Was macht um. der da? Ich weiß nicht, wir uns vielleicht umbringen, aber wir laufen jetzt um rennen Wir bringen wir den um? Wir, nein, der hat Ledgy. Komm, wir rennen jetzt um unser Leben Der hat Red Knight Der oh. hat auch Red Knight, alles Junge, okay, renn! Renn! <lacht> wenn ja, ich wenn du er uns abschlachtet, ne, dann ist er der Größte Wenn ich du <lacht> wäre, würde ich... Nein, jetzt beginnt schon okay. Deine Schuhe ausziehen. Nein, bitte ja. nicht, Mann Ja, diesmal nicht deine Hose Du kannst gerne deine Hose anlassen Aber deine Schuhe Du musst Willi. barfuß laufen Barfuß ja. Ich hab keinen Bock mit ja, wie, wie du aussiehst Wie siehst du denn aus? <lacht> Was hast du für eine Rüstung an? Ja, voll epic Junge, du siehst so scheiße aus, ne? Ja, warte das, das sieht so schlimm aus Barfuß rennst du hier durch die Gegend das ist geil. das ist, Ich feier das schon wieder ich so. War, wenn ich sterbe, dann gib ich die Schuld. Mir? Warum? Ja, weiß ich Einfach so. Der will sich jetzt. der, zu... der läuft die ganze Zeit hinterher, Mann. Ich weiß. Ohne dieser Yui-Hand tippt sich auch wieder. Der will sich zu mir kriegen. Der teleportiert sich die ganze Zeit zu mir. Der will jetzt, dass ich annehme. Soll ich annehmen? Ah, nein, nee, nicht an. Wenn ich der du wäre, würde ich nicht annehmen, ist. sagst du. Lauf wenn mir erstmal ich hier. Wenn du wäre, läufst du unten lang. Junge, du Ja gut, du verreckst da oben, um. ich ich. Der Roxy okay. will zu mir tippen, warum? Wenn ich du wäre, würde ich ihn annehmen. Okay. Hat Sachen, hat Sachen dabei. Oh, er will ja mit. Oh lala. La. Oh mein Gott, der Snacker, hat der Snacker! Guck mal! Ja, der hat der hat Bani an. Oh mein Gott! Guck mal, wie, wie schnell den Langspieldet! Ich nehme Stärke 2. Oh nee, ne, okay, ich nehme Ich flieg sogar anders. von einer Seite zur anderen. Ich weiß. Was ein Lappen. Ja gut, in der Aufnahme ich würde sagen. Wann ist da, aber ich glaube, der Band Server, äh, die kümmern sich eh nicht darum, ne? Wo bist du? Wenn ich. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt versuchen, mit dem zu teamen. Mit wem? Ich muss versuchen, ihn dazu bringen, mit Nein. dir zu teamen. Nein! Doch! Nein! Oder mit ihm zu kuscheln, so nackig, aber. Komplett. Komplett entblößt. <lacht> ich will mein Saft nicht verlieren. Ja, ich weiß. Aber der ist eh weg. Ich glaube, der ist weggespeedet, ne? Ja, Junge. Ist weggespeedet. Junge, wie schnell der war, ne? Und w wer sind die ganzen Leute? Wenn ich Le du Rux. wäre, würde ich Julien abschlachten. Dein Ernst? <lacht> Echt jetzt? Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Junge. <lacht> du bist so ein Männer. Scheiße. Wenn ich du wäre, würde ich Lerux einfach aus der Faction kicken. Boah, was? <lacht> Ah, <lacht> Junge! Es ist so schreibt er direkt! Ja, mach. Nein, Mann! Ja, okay. Kann ich nicht, das kann ich nicht bringen. Nee. Junge, wieso schreibt er? Darf ich darauf was antworten? Schreibt er, äh, hatte das Verlangen dazu. Echt? <lacht> hatte <lacht> das, das Verlangen <lacht> dazu. Scheiße, <lacht> <lacht> bist du krank? Und äh, soll ich wieder annehmen? Der wollte, der wollte, äh, sehe ich, nochmal zu mir tippen. Ja, guck mal, er ist <lacht> richtig sauer, Junge. Der hasst ihn jetzt. Scheiße. Ja, danke. Ich war Mann. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Ja. Ja, okay, ich würde sagen, du schreibst jetzt in den Chat. Tipet euch zu mir. Three stuff. Schreibst du. So? <lacht> Und den nächsten musst du annehmen, du musst den annehmen. Okay, den euch zu mir. Und dem schenkst du denn deine Schuhe, wenn sich jemand zu dir TP. Die du ausgezogen hast, die musst du ihm denn schenken. Nein! Doch! Die hab ich jetzt Level 2 gemacht! Ja, dann musst du ihm die jetzt schenken. Oh Mann. <lacht> ja. Wenn sich jemand TP, komm, lauf doch! Ja, Exorica nimmt. Ja, okay. Hat er gemacht? Als ja. ob das hast du abgesprochen, wa? Jetzt dropp ihn die Sachen und lauf einfach weiterhin. Hier ist einer, hier ist jemand. ich habe ich hab nie jetzt gegeben. Hier ist jemand. Lacht, du Fisch. lacht ihn ab. Ja. Die Kartoffel. Ich glaube, das ist auch ein Zuschauer. und juckt dich? Oh. Er, er schmeißt mir Gift zu, Alter. Soll ich den. Ja, das ist, das ist ein Zuschauer. Oh, Okay, lass weiterlaufen, ey. Alter. Ich hab Standbild, Mann. Ich hasse es immer, wenn ich auf Tab komme. Okay. Wo wollen wir hinlaufen, Conan? In den Süden. In den Süden. <lacht> der Süden ist aber in die Richtung. Okay, Nein, nein, jetzt lauf weiter. <lacht> <lacht> da unten ist ein all Alter, der ist immortal. Pass auf. Shit. Netflix. Ja? Netflix? ja der. Der, der ist Level 49 oder so. Hör auf. Der fickt sich. Leute, das AK Shit. Oh mein Gott. Ich hab ihn. <lacht> Level 5. Junge. Ich hatte OP-Sachen. OP-Rüstung. OP Hast du noch Hast was, du was da bekommen? Hast du noch was da bekommen? Ich hab ein Chestplate. Hier, ja, ja, zeig ich mal. Ich ein. Welche? So run chestplate Soll ich die saven? Ich save die lieber, ne? Lol, da oben ist einer mit dem Boden. Oh nein, oh nein der one hittet uns dann. Junge, renn um dein Leben. Warum hab ich kein Helm an? Wieso hab ich keine Schuhe an? Warum oh, hab ich keinen Helm? Lol, der macht mir so viel Schaden. ich bin Two-Hit. Ja, bist du tot? So gut wie. Soll ich einen Spawn tp Ich bin so gut wie tot. Ja, ich bin tot. Ich kann spawn, ja. Ich habe die Sachen gesaved, ne? Nee. <lacht> ich hab ne Level-5er. 5er Titan. Leggings, Level 2er Frosty und Level 4er Hel äh, Temperate Helm. Einfach AFK gekillt, das ist so unfair. Oh, er hat geschrieben. Who got my armor when I crashed. Wir schreiben lieber nix, oder? Hm? Der wird uns targeten, wenn wir jetzt schreiben wir. Kommst du zu? Äh, Kuchen, kommst du? was? Oh. Ja, wo bist du gerade? Keine Ahnung. Vorne. Ja, TP dich mal zu, mir. Ja, habe ich doch rein gemacht. Ja, dann mach doch normal. Wenn ich du wäre, würde ich den jetzt darüber reden, seine Rüstung dir zu geben. Also ihn überreden. Jo. <lacht> Soll ich Julien annehmen oder nicht? Ah hier, überred ihn mal, die Rüstung zu geben. Als ob er es macht. Als ob er es macht. Als ob, wie korrekt ist er, und er hat gleich eine neue Wie korrekt ist er denn? Ich würde sagen, jetzt versuchst du ja. Hier Ja Zu tauchen Du musst versuchen Eine Minute da drin zu bleiben, um zu sterben, okay? Eine Minute ja, ja, schaffst du, es geht ja. So Es geht eine Minute. Ja. ja. das kannst du schaffen. Du brauchst nur noch 20 Sekunden. 19, 18, 10, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wer ist das denn schon wieder? Der, der wollte dich retten, ne? Der eine, der wollte dich hochschlagen, ne? Der Cube. <lacht> ja, ich weiß. Der ist voll niedlich, man. Der kriegt ja erstmal eine Schaufel. So. Sollen wir warten? Auf was soll ich denn warten? Auf mich. Du bist voll langsam. Ja, ich weiß. Oh, wir sind bei der Burg. Wir sind bei der Burg. Dieser einen. Halt, bist du so vorgerannt? Ja. Okay, ich capture das Ding. So. Hier ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Er ist ja so schnell. Was hat der für einen Speed-Trank? Komm, lass den. Der seht zu schnell für uns. Okay, ich komme zurück. So. Wir können halt hier in der Nähe campen. Weil hier die Leute dann hinlaufen, ne? Zu dieser Burg. Ja, ich werde wieder von hinten geschlagen. Ja, der Text an. Jo, ist schon wieder so ein Hacker. Oh mein Gott. Ich hab keinen Bock mehr. Gott. Der Server ist wieder so voll von Hackern, ne? Versuch mit ihm zu Teamkuchen Kuchen. Ich schaff es schon. Soll ich mit ihm reden? Nein. Warum bist du denn so gereizt? Nur wegen den Hackern? Bist du tot oder wie? Nein, ich bin nicht tot. Also. Dein Herz. Und der. der. der Loser da hat alles auf Bow geskillt, ja? Ja, der hat mich getötet. Ich glaube, das war sogar der gleiche, der, der mich auch mal gekillt hatte. Der uns alle mal gekillt hatte. Wie ja, der, der Lord Raid. Der hat mich auch schon mal gekillt. Da hatte ich meine, ähm, The glaube ich, sogar dabei. Das ist so lächerlich. Hier ist einer, Level 36, Junge. What the fuck, wie viel Schaden tut. Alter Schwede. Was? Wo seid ihr denn? Ich bin bei 42. Was ist das denn für einer? Blackhex oder was? Blackhex, Alter. Blackhex. Gib Blackhex. Das ist so, als würde man länger. haben. Das aber sind Leg Hacks, glaube ich sogar. Junge, das ist so, damit man einen nicht schlagen kann, so weißt du. Cool. Ich hab ihn getötet trotzdem. Dein Ernst mit Gift. Das ist für einer? Ja, yeah, der timed, der timed. Jetzt schlechtes Internet. Wollen wir die Burg auch noch einnehmen? Ich bin hier. Die Flagge ist oben auf dem Turm. TP dich mal. Bist du der da unten? Ja, wo da unten? Läufst du gerade rum? Ich bin hier oben. Ja, okay, dann ist da jemand unten. Bist du da? darunter drunter? Ja, ja. Kann sein, dass wir gleich getötet werden, ne? Kann sein, weil... Ist das ich Faction nicht. Reloaded oder welcher Banner ist das hier? Der sieht richtig geil aus. Hörst du sind ihn auf die Scheiße. Der sieht nice Weil's aus. Weil Faction Reloaded ist. Ja? Weil guck mal, im Gegensatz unser ist, ist... Wir haben einen schwarzen Banner. Wir haben einen Code-Banner, guck okay. doch mal. Okay, ciao, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, schaut bei GeoTrips vorbei. Link in der Beschreibung ganz oben, ganz oben, ganz oben. Vorbeischauen. Vorbeischauen. Tschüss. Tschüss.